Dieses Video setzt die Kenntnisse der ganzen BSA-Mathematik voraus, zumindest allerdings auch die vorherigen Videos über die Ableitungen und so weiter und so fort. Siehe links unten. So, jetzt, wir haben schon mal gezeigt, wie äh, man die Ableitung vor x -Quadrat berechnen will und wir haben da versprochen, hey, <lacht> dass wir auch das Gleiche jetzt vor x hoch 3 berechnen. Äh, machen werden. Also bitte, kein Panik, wenn man einfach die Schritte langsam anschaut. Es ist wirklich, wirklich, also das meine ich, es ist nicht so schwer. Ja. Also für äh, die binomische Formel, also für das Quadrat haben wir da die binomische Formel benutzt. Für hoch 3 brauchen wir das a plus b erstmal ausmultiplizieren, hoch 3. Und das haben wir schon gelernt mit Hilfe des Pascalischen Dreiecks. Ja? Es gilt, dass a plus b hoch 3 ist gleich a hoch 3 plus 3 hoch 2b plus 3ab hoch 2 plus b hoch 3. Fertig, aus. Wenn, das, wenn jemand das nicht in Erinnerung hat, bitte entsprechendes Video anschauen. Ja? Und ersetzen wir hier a und b durch x und delta x. U x plus delta x. Ja? Also, x plus Delta x und das Ganze hoch 3, das wird x hoch 3 plus, was da halt steht, ja. Ersetzen wir jetzt wieder, wie wir im letzten Video mit der Ableitung von x Quadrat gemacht haben, die x- und die y-Werte durch äh, ihre entsprechenden Ausdrücke. Wir haben, wie vorher gesagt, ja, für x1, bei der Formel für die Steigung, bei der Formel für die Steigung Delta y durch Delta x, hier, werden wir für x1 einfach x benutzen. Versteht's? Für x2 werden wir x plus Delta x benutzen. Also ein bisschen mehr als Delta x. Und das machen wir, weil wir wollen, dass Delta x verschwindet. Ja, das ist so, dass es immer kleiner wird, Limes, schauen Sie bitte das Video über die Definition der Ableitung, ja. für x, y1, wenn wir einfach diese Potenzfunktion benutzen, x hoch 3, und für y2, die, äh, das f von x plus Delta x, ist halt x plus Delta x hoch 3, das hier, das haben ich hier berechnet. Ja. Und das werden wir dann statt y2 benutzen. Und wenn wir das jetzt hier in diese Formel einsetzen, y2, seien Sie sicher, also das, wir haben diesen Schritt schon gemacht. Also wenn Sie das nicht in Erinnerung haben, schauen Sie wieder das Video über Pascal zu Dreieck und so. ja Aber wir haben diesen Schritt schon gemacht. Also das bedeutet einfach, wir wissen schon, das ist so viel. Ja? Und einfach da, wo das Tier steht, einfach dadurch ersetzen. Einfach wo y2 steht, das ist der Wert der Funktion an der Stelle x plus delta x. Also das haben wir hier einfach ersetzt. Ja? Da. Und an der Stelle von y1, wir haben gesagt, wir werden das ist die Stelle x und daher ist die, äh, der Wert der Funktion x hoch 3. Symbolisch, das sind keine Zahlen, das spielt letztendlich keine Rolle. Ja? Und unten, wir haben gesagt, x2 wird halt x plus delta x sein. Und das haben wir jetzt hier auch ersetzt. Durch x plus delta x. Und x1, haben wir gesagt, wird x sein. Daher ist auch die, der Wert der Funktion x hoch 3. Ja? Und das haben wir also hier auch gemacht, dass x1 durch x ersetzt. Die Klammer kann man jetzt auch weglassen, da sie halt, wir kein Minus mal Minus oder irgendwas haben. Ja? Das bedeutet, es steht sowas hier. Und sowas unten. Ja, einfach die Klammer weglassen. Ja. Und wie man hier sieht, kann man x hoch 3 minus x hoch 3, das wird 0 sein. Das kann man auch weglassen. Und unten x minus x, das wird auch 0 sein. Also das kann man auch weglassen. Es bleibt also oben das hier. 3x Quadrat Delta x plus 3x Delta x Quadrat plus Delta x Quadrat. Das haben ich hier eben geschrieben. Was bleibt? Ja. Und unten bleibt nur Delta x vereinfacht. Wir haben das Ganze oben und das Ganze unten vereinigt. Keine große Sache. Also, das, also, wenn man das ein bisschen geübt hat, das hat man schon gelernt. Ja? Und hier jetzt, hier, was kann man hier machen? Also Allerdings sollte ich hier nicht, hier nicht hoch 2, sondern hoch 3 stehen, wie auch immer. Das wird dann äh, korrigiert. Also hier auf jeden Fall haben wir überall Delta X. Das kann man herausheben und das werde ich auch danach korrigieren, hier muss auch hoch 3 stehen. Ja, und wenn man das hier heraushebt und rausgeht, dann bleibt hier 3 x das sieht man schon. 3 x da ist es, in Klammer. Plus das herausheben, wenn das jemand nicht in Erinnerung hat, bitte üben und dann wieder dieses Video schauen. Ja? Das braucht Voraussetzungen vor von dieses Video. es ja? geht nicht ohne Vorwissen. Mathematik ist aufbauend. Ja? Und jetzt hier, plus, plus, wenn ich jetzt hier das Delta X einmal herausheben, dann bleibt X Delta X und das andere Delta X von der Quadrat außen. Und das war Delta X hoch 3, ja, das ich, muss ich korrigieren, schon gesagt. Und Das bedeutet, in Klammer bedeutet, halt Delta X hoch 2. Das dann bleibt. Aber wenn ich jetzt hier das Delta X herausgehoben habe, das bedeutet, ich kann es kürzen. Und dann bleibt nur das, was hier oben steht. Das haben wir das hier eh geschrieben. Und das wir da jetzt hier geschrieben haben, was haben wir gesagt? Dass Delta x ist verschwindet. Also das können wir vor 0 halten. Ja? Das bedeutet jetzt hier, nicht 3x mit 0 multipliziere, wird das Ganze hier 0 sein. Und das, wenn ich 0 hier habe hoch 2, das wird auch 0 sein. Also die beiden zwei Terme fallen. Summanden halt fallen aus und das bedeutet, es bleibt am Ende nur das 3 x Also die Ableitung von äh, x hoch 3 ist 3 x Probieren wir es jetzt mit der einfachsten Funktion f von x ist gleich a mal x. An der Stelle x plus delta x ist a, daher der Wert f von x plus delta x. A anstatt x habe ich hier x plus delta x geschrieben. Also ax plus delta, delta x. Noch einmal. Delta y durch delta x. y2 ist das hier. Das haben wir hier ersetzt. y1 ist einfach a mal x. Da steht Das haben wir hier einfach ersetzt. x2 ist x plus delta x. Ersetzt. Und x1 x auch ersetzt. Ja? Und das bedeutet jetzt, Klammer weg, was bleibt hier oben? a mal Delta x das fällt aus, also jetzt fällt weg, weil das e a plus a mal x minus a mal x also das ist 0 und nun x minus x, das ist auch 0 also es bleibt a mal Delta x durch Delta x und das kann man kurzen, also a Sehen wir jetzt diese drei Be Beispiele zusammen. Ja? Wenn das wenn die Funktion a mal x ist, also a mal x hoch 1, ist die Ableitung a, a. wir haben das hier gezeigt, ja. wenn die Funktion a mal x ist, ist die Ableitung a, ja. und a kann man auch als a mal 1 mal x hoch 0 schreiben. Wieso? x hoch 0 ist 1, 1 mal 1 ist 1, und 1 mal a ist a. Also es wird mit der Hochzahl 1 multipliziert, das ist die Hochzahl hier. Wenn keine Hochzahl steht, ist die Hochzahl 1. Und die Hochzahl 1 wird um 1 reduziert. Wird dann 0. Hier wieder, wir haben das im vorherigen Video gerechnet, die Hochzahl 2, es wird mit der Hochzahl 2 multipliziert. Und die Hochzahl 2 wird auch um 1 reduziert. 2-1, 1. x hoch 1. Also wenn nichts steht, ist tatsächlich hier die Hochzahl 1 x hoch 3 wieder das gleiche. Es wird mit der Hochzahl multipliziert und die Hochzahl selber wird um 1 weniger. 2, 1. Ein Muster ist also hier zu erkennen. In allen Fällen wird die Anfangsfunktion mit der Hochzahl multipliziert und die Hochzahl selber wird um 1 reduziert. Wenn eine Konstante vorkommt wie hier, wird das Ganze, die ganze Ableitung mit der Konstante, mit der Konstante multipliziert mal a mal 1 mal x hoch n, Aber auch wenn wir hier ein a hätten, würde es hier am Ende 2a mal x stehen. Das habe ich jetzt nicht so gemacht, weil es ein bisschen komplizierter ist. Ja? Daraus kann man eine allgemeine Regel folgen. Ja? Die Ableitung von x hoch n, wenn, die, wenn x halt die unabhängige Variable ist, ist also mal die Hochzahl n mal und x und die Hochzahl wird um 1 reduziert. Egal was die Hochzahl ist. Und wenn das Ganze doch mit einer Konstante da multipliziert wird und wir die Ableitung berechnen wollen, dann ist es A mal die Ableitung von x hoch n. Also was wir hier berechnet haben. Es wird also mit dieser Konstante multipliziert. Diese Regel gilt für jede Hochzahl. Also es gilt zum Beispiel jetzt ja, die Ableitung von 1 durch b. Ja, wieso Sprechen wir hier über Hochzahl. Ja, 1 durch b, wenn man die Potenzen anschaut, ja, das ist b hoch minus 1. Und wie schon gesagt, man muss mit der Hochzahl multiplizieren, minus 1, und die Hochzahl selber um 1 reduzieren. Minus 1 minus 1, das ist minus, also b hoch minus 2. Das ist minus 1 durch b hoch 2. Wow, machen wir das jetzt hier. 1 durch z hoch 2. wo Hier ist gemeint, letztendlich, also, dass b hier die, äh, die Variable ist. Ja. Das muss man sagen, ja, weil sonst äh, gibt es keine Änderung. Ja. Es, es wird dann die Ableitung mit 0 sein, wie wir später lernen werden. Gut. Wenn wir jetzt 1 durch z hoch 2 haben, was bedeutet 1 durch z hoch 2? z minus hoch minus 2. Und wenn wir die Ableitung berechnen wollen, dann müssen wir mal die Hochzahl, also minus 2, mal und die Hochzahl um 1 reduzieren, also minus 2 minus 1 das ist minus z hoch minus 3 2z, Entschuldigung, das muss ich dann auch danach korrigieren ja? und das bedeutet jetzt hier dass das Ergebnis minus 2, das habe ich hier vergessen aber hier nicht, das ist 2 und z hoch minus 3, was bedeutet durch z hoch 3 das ist die Ableitung von 1 z hoch 2 ja? wenn wir jetzt hier die Wurzel aus 3 haben, das geht auch was bedeutet Wurzel, bitte wieder die, das Kapitel über Potenzen schauen, x hoch 1 Drittel. Das bedeutet, ich muss mal die Hochzahl, die Hochzahl ist 1 Drittel, also ich habe jetzt hier 1 Drittel mal und die Hochzahl selber muss um 1 reduziert werden. Also 1 Drittel minus 1, wie viel ist das? 1 Ganzes ist 3 Drittel, 1 Drittel minus 3 Drittel, das sind minus 2 Drittel. Also 1 Drittel x hoch minus 2 Drittel. 1 Drittel mal, was bedeutet das Minus? 1 durch x hoch 2 Drittel. Und was bedeutet der Nenner bei einer Hochzahl? Ah, Wurzelpotenz. Also, die, äh, die Ableitung von äh, dritter Wurzel von x ist 1 durch 3 dritte Wurzel von x hoch 2. Fertig. Und wenn wir jetzt hier eine wurzel hochzahl haben, kein Problem. Mal die Hochzahl, also die Wurzel 3, mal x und um die Hochzahl einfach mal zu reduzieren. Fertig. Das ist wirklich eine einfache Rechnung, ja? Also hier muss man sich allerdings schon mit den Potenzregeln äh, auskennen, aber die sind in der Regel schon in der Formelsammlung drin. Ja? Selbstverständlich ist es viel besser, wenn man sich mit den Potenzregeln schon einigermaßen auswendig kennt. Das geht bei der Prüfung dann viel schneller, ja, ist sehr klar. Und was wollen wir jetzt hier noch machen? Ich glaube, das lasse ich für das nächste Video. Ja, das lasse ich für das nächste Video. Gut, bis zum nächsten Video jetzt dann. Danke sehr.